Meine Damen und Herren, die Deindustrialisierung der Schweiz entgegenzuwirken, ist es zwingend nötig, dass die Schweizer Wirtschaft ihre benötigten Ressourcen ebenso effizient und kostengünstig beschaffen kann wie ihre Konkurrenz im Ausland. Während dies in vielen Bereichen heute der Fall ist, herrscht im Erdgasmarkt immer noch eine monopolistische Struktur mit Infrastrukturen, dessen Nutzung bis dato gesetzlich kaum geregelt ist. Ich danke dem Bundesrat für die Beantwortung meiner Interpellation. Dies ist aber aus meiner Sicht unbefriedigend. Mit einer Vernehmlassungsvorlage per Ende 2017 ist das Ziel, ein Gasversorgungsgesetz per 2020 einzuführen, kaum zu erreichen. Zu sehr verlässt sich der Bundesrat sich auf das Wohlwollen der sich meist in der öffentlichen Hand befindenden Gaswirtschaft. Zu blauäubig scheinen seine Aussagen bezüglich Verhinderung von Quersubventionierung. Die Dringlichkeit ist absolut gegeben, ich komme auf drei Punkte. Die Schweizer Wirtschaft leidet unter der Frankenstärke und schleppenden konjunkturellen Entwicklungen in Schweiz und Europa. Laut Studien hat der euro der Schweiz schon mehr als 40'000 Stellen in der Industrie gekostet. Und der dritte Punkt, der jüngst entscheidende Wettbewerb im Erdgasmarkt ist bereits wieder am Kollabieren. Anbieter ziehen sich wieder aus der Schweiz zurück, bis ein faires Gasversorgungsgesetz eingeführt wird. Der Entscheid von Nachtgas aus dem Frühjahr 2016 hat dies ebenfalls bestätigt. Dies, weil gegen eine Schweizer Gaswirtschaft mit ihren vielen ungerechten Wettbewerbsvorteilen kaum Kunden zu gewinnen seien. Ich beziehe mich nun auf die Wettbewerbsvorteile der angestammten Gaswirtschaft und ich erlaube mir auch hier drei Vorteile aus Ihren Augen zu nennen. Erstens, Der teurere Netzkosten für Kunden von Drittanbietern, sowohl die privatrechtlich ausgearbeitete Verbandsvereinbarung zwischen der Gaswirtschaft und der Industrie als Quersubventionen sind untersagt der zweite Punkt Verschachtelungseffekte bei Kapazitätsbuchungen zugunsten der angestammten Gaswirtschaft und der dritte Punkt sind unnötig einschränkende einseitige und letztlich teure Regelungen bezüglich Toleranzbänder und Normierungsprozessen für Drittanbieter. Der freie Erdgasmarkt gemäß Verbandsvereinbarung ist viel zu klein, um zu überleben. Mit den einschränkenden Regelungen der Verbandsvereinbarung dürfen heute nur rund 500 Unternehmen in der Schweiz Erdgas vom Markt beziehen. Viele notleidende Wirtschaftszweige sind vom Markt ausgeschlossen, weil einerseits das Erdgas nicht hauptsächlich als Prozessgas eingesetzt wird, sondern als Heizungsenergie oder aber auch, weil deren dezentrale Standorte die Zulassungsgrenze nicht erreichen, obschon der Gesamtverbrauch bedeutend ist. Die Verhandlungen zur Weiterentwicklung der Verbandsvereinbarung sind unterbrochen. Einerseits ist die Industrie ist mit der von der Gaswirtschaft vorliegenden Gesamtlösung nicht einverstanden und befürchtet ein Ende des Wettbewerbs bei deren Umsetzung. Und zum Zweiten ist die Gaswirtschaft aktuell nicht bereit, auf die Vorschläge der Industrie zur Öffnung des Marktes und zur Verhinderung jeglicher Diskriminierung einzutreten. Quersubventionierungen ist zwar gemäß Verbandsvereinbarungen untersagt, geschieht aber mittels intransparenten Einheitspreisen offenbar häufig. Quersubventionierungen zu unterbinden, ist meines Erachtens nur bei einer rechtlichen Trennung von Netzbetrieb und Energieversorger möglich. Idealerweise wäre auch die Eigentümerschaft unterschiedlich. Eine reine buchhalterische Trennung genügt hier nicht. Eine Einbindung in das NCG-Gebiet, das ist das NetConnect Germany, das große deutsche erdgas dürfte einfacher möglich sein, als die Antwort des Bundesrates vermuten lässt. Schließlich hat bereits Österreich ein Teilgebiet ins deutsche NCG-Gebiet erfolgreich integrieren können. Eine Überregulierung durch die Branche ist wahrscheinlich angesichts der Erfahrungen aus der Verbandsvereinbarung unnötig enge Toleranzgrenzen, strikte Zulassungsgrenzen hohe Strafen und aufwendige Prozesse wurden eingeführt, obwohl die Gaswirtschaft selber während Jahrzehnten ganz gut ohne diese leben konnte und das Netz sicher und stabil halten konnte. Es ist zu befürchten, dass diese marktabschottenden Mechanismen von der Gasbranche ins Gesetz hinübergerettet werden sollen. Ich ersuche den Bundesrat bedeutend, schneller und dezidierter vorzugehen, damit auch die Gefahr der Deindustrialisierung gleichzeitig entgegenzutreten ist.